Wenn alle Projekte der politischen Bildung gestrichen werden und eines bleibt, dann ist es das Theater der Unterdrückten. Warum? Ganz einfach. Es ist echt, es ist pur und man kann es direkt erleben. Man kann es aufnehmen, man kann es streamen, man kann es angucken und vor allem involviert das Theater der Unterdrückten alle. Das Theater der Unterdrückten schafft es, alle Themen der Ungerechtigkeiten aufzunehmen, aufzuarbeiten und kann mit fünf oder mit 50 oder mit 500 Leuten durchgeführt werden.